Aber erstmal wollen wir Ihnen zeigen, wie auf dem Rücken schwerkranker Patienten fragwürdige Geschäfte gemacht werden. Bis zu 20.000 Euro pro Monat kann die Krankenkassen ein Patient kosten, der rund um die Uhr auf häusliche Intensivpflege angewiesen ist. Sie können sich vorstellen, dass die Kassen da gern auf billige Pflegedienste zurückgreifen. Doch das hat fatale Folgen. Die Patienten können sich nicht immer darauf verlassen, von gut geschulten und qualifizierten Intensivpflegekräften betreut zu werden. Sehen Sie mal, was das konkret bedeutet. Von ihm hängt im Ernstfall das Leben eines Menschen ab. Ralf ist Fachkrankenpfleger. Sein junger Patient ist schwer behindert und wird künstlich beatmet. Rund um die Uhr. Nicht im Krankenhaus, sondern zu Hause. Häusliche Intensivpflege heißt das. Wenn Probleme auftreten, dann liegt es an Ralf, ob der Patient überlebt oder nicht. Er muss oft abgesaugt werden, wenn sich die Atemwege verlegen. Er kann zum Krampfen neigen. Es also ist ein ganz breites Spektrum, was ich abdecken muss, ohne dass ich dann sofort auf den Arzt zurückgreifen kann. Ralfs Patienten werden oft direkt aus dem Krankenhaus in die eigene Wohnung verlegt. Seine Verantwortung ist groß. Er ist speziell ausgebildet und geschult. Intensivpfleger wie er können zu Recht Stundenlöhne ab 15 Euro fordern. Doch solche angemessenen Löhne sind mittlerweile die Ausnahme. Denn in der Branche der Pflegedienste tobt ein Preiskampf. Die Pflege eines Patienten kostet die Kassen gut 20.000 Euro im Monat. Wer preiswert anbietet, ist klar im Vorteil. Die Intensivpflegebranche zeichnet sich so ein Stück weit durch eine gewisse Goldgräberstimmung aus. Das heißt, hier äh, sieht man hohe Möglichkeiten, Profite einzufahren und zwar erhebliche Gewinne und äh, das führt dann dazu, dass man natürlich überlegt, wo kann ich noch mehr Gewinn erwirtschaften und das fängt bei dem Kostenblock Personal an, also will man da sparen. In der Kritik der Gewerkschaft steht vor allem einer der größten Anbieter Deutschlands, die GIP Intensivpflege mit Sitz in Berlin. Sie beschäftigt ca. 2000 Mitarbeiter, ihre Pflegekräfte sind bundesweit im Einsatz. Auf ihrer Webseite wirbt die GIP damit, dass sie ihren Mitarbeitern Wertschätzung entgegenbringt. Doch die Realität scheint anders zu sein. Seit Jahren gibt es Beschwerden über die GIP als Arbeitgeber. Die Bezahlung sei miserabel, ein regelrechter Hungerlohn. Beate K. zeigt uns ein Beispiel. Die ehemalige Mitarbeiterin der GIP hat heute noch Angst vor Repressalien. Deshalb will sie anonym bleiben. Ihr Stundenlohn damals gerade mal 9,50 Euro. Trotzdem gab es immer wieder Ärger bei der Lohnabrechnung. Und wenn sie krank wurde, war die Firma besonders dreist. Wenn man krank war, hat die GIP einfach einen Stunden-Schnitt für den Tag angesetzt, statt die eingeplanten 12 Stunden. Das heißt, ich habe pro Krankheitstag auf einmal Minusstunden gehabt. Ich fühlte mich da, um meinen Lohn betrogen. Und das funktioniert so. Die reguläre Arbeitszeit bei der GIP ist eine zwölf stunden schicht Wird der Pfleger krank, wird dieser Krankentag jedoch nur mit ca. 8 Stunden berechnet. Die Folge, der Mitarbeiter hat so angeblich jeweils vier Stunden weniger gearbeitet als vereinbart. Und diese vier Minusstunden hat die GIP dann einfach vom Überstundenkonto abgezogen. Wer länger krank ist, verliert so viele Überstunden und damit hunderte Euro Lohn. Immer wieder wenden sich deshalb Mitarbeiter der GIP hilfesuchend an Verdi. Kommt es dann zur Klage vor dem Arbeitsgericht, lenkt die Firma oft ein. Doch warum versucht die Firma, ihre Mitarbeiter auf diese Weise auszutricksen? Der Gewerkschaftsfunktionär hat eine Vermutung. Wenn ich Kaufmann bin, dann kalkuliere ich das Risiko und sage, ich habe da 100 Arbeitnehmer, die im letzten Jahr oder in diesem Jahr Lohnfortzahlungen in erheblichem Umfang hatten. Und davon werden mich wahrscheinlich maximal 20 verklagen. Also habe ich doch ein super Geschäft gemacht. Über die Jahre ist die GIP zu einem der Marktführer unter den Intensivpflegediensten aufgestiegen. Vor allem wegen ihrer preisgünstigen Angebote. Inzwischen zahlt die Firma Pflegern zwar 12,50 Euro die Stunde, doch auch das ist viel zu wenig, wenn es um das Leben der Patienten geht. Wenn man das vergleicht mit der Intensivpflege im Krankenhausbereich, dann verdient dort eine Fachpflegerin zwischen 2.800 und 3.200 Euro. Das sind mehr als 15 Euro in der Stunde. Und das wäre auch angemessen, denken wir, für eine solch verantwortungsvolle Tätigkeit. Doch die Mitarbeiter beklagen nicht nur die schlechte Bezahlung. Immer wieder müssen sie Überstunden machen, weil es zu wenig Personal gibt, erzählt uns eine andere ehemalige Angestellte. Was ich ganz schnell festgestellt habe, das war, dass unglaublich viele Überstunden von den Mitarbeitern verlangt werden. Also meiner Meinung nach liegt es daran, dass die GIP einfach zu viele Patienten zu schnell aufnimmt, ohne das Personal vorrätig zu haben. Der Verdacht liegt nahe, die GIP fährt einen Sparkurs, um günstig anbieten zu können. Brigitte Schriefer ist schwer lungenkrank. Sie weiß, dass sie sich auf ihren Pflegedienst verlassen kann. Chefin Kira Nordmann spürt immer wieder die Folgen der Dumpingstrategie. Sie spart nicht am Personal und an den Löhnen, doch damit stößt sie auf Widerstand bei den Krankenkassen. Wenn wir einen geringeren Stundensatz veranschlagen, also Dumping-Stundensätze, dann wird das sofort durchgewunken. Und sobald ähm, wir einen höheren Stundensatz veranschlagen, der vernünftige Pflegelöhne ermöglicht, müssen wir Kostenkalkulationen vorlegen. Obwohl sie alles offenlegt, hat sie schon mehrere Aufträge verloren, weil die Kassen nur ans Sparen denken. Am Ende zahlt der Patient, weil er schlecht versorgt wird. Und die Mitarbeiter, weil sie schlecht entlohnt werden. Und das, das beeinflusst natürlich die Pflegequalität. Das hat auch sie erlebt. Claudia S. arbeitete viele Jahre als Teamleiterin bei der GIP. Immer wieder hat sie beobachtet, dass neue Kollegen schlecht eingearbeitet und wohl nicht ausreichend qualifiziert waren. Manche wussten gar nicht, wie man richtig absaugt. Und da wurden auch Medikamente doppelt gespritzt, sodass der Notarzt kommen musste. Ich hatte den Eindruck, das wurde alles unter den Tisch gekehrt. Hauptsache, die Dienste sind abgedeckt. Ob tatsächlich Mitarbeiter mit mangelhafter Qualifikation eingesetzt werden, haben wir die GIP Intensivpflege gefragt. Doch wir erhalten kein Interview. Mit der Begründung, man wolle betriebliche Interna nicht kommentieren. Unser detaillierter Fragenkatalog bleibt unbeantwortet. Der Verdacht liegt nahe. Die GIP spart am Personal und kann deshalb mit günstigen Preisen den Markt aufrollen. Was sagen die Krankenkassen dazu? Von der DAK heißt es, es liege im Ermessen der Pflegedienste, welcher Teil der Vergütung als Entgelt der Pflegekraft zukommt. Die deutsche BKK antwortet, wir haben zu Lohndumping keine Informationen. Und die Barmer verweist auf vertraglich festgelegte Qualitätsstandards, schränkt aber ein, wie die Arbeitgeber mit ihrem Personal tatsächlich umgehen, können und dürfen wir nicht prüfen. Können und dürfen die Kassen wirklich nicht prüfen? Doch, das zeigt dieses Beispiel aus München. Hier haben sich unabhängige Pflegedienste zu einem Kompetenznetzwerk zusammengeschlossen. Die Mitglieder befürchten, dass sich das Preisdumping auf die Qualität der Pflege auswirkt. Meine Sorge ist wirklich, dass wir halt immer weniger qualifizierte Mitarbeiter bekommen, weil wir die einfach nicht mehr bezahlen können mit diesem Geld, was uns zur Verfügung steht. Die Pflegedienste haben sich auf gemeinsame Standards bei Pflege und Qualifikation des Personals geeinigt und wollen sie bei den Vertragsverhandlungen mit den Kassen durchsetzen, zum Wohle der Patienten. Bestandteil der Verträge ist auch, dass Peter Demmel vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen die Umsetzung prüfen kann. Doch dieses Modell ist in Deutschland die Ausnahme. Es fehlt hier eine bundesweite Vorgabe, zum Beispiel zur Qualifikation des Pflegepersonals. Es gibt Ansätze, auch die äh, Gemeinschaft der medizinischen Dienste hat da letztes Jahr eine Empfehlung erstellt, wie die Qualifikation äh, und die Weiterbildung des Personals auszusehen hat. Aber das ist eben jetzt ein Papier, das einen Empfehlungscharakter hat. Und nicht mehr. Obwohl die Krankenkassen die Probleme genau kennen. Da räumt die Techniker-Krankenkasse ein, es ist ein bekanntes Problem, dass verbindliche bundesweite Regeln und Preise fehlen. Und die deutsche BKK erkennt? Einen regionalen rechtlichen Flickenteppich, was auch eine Kontrolle durch den MDK, den medizinischen Dienst der Kassen, erschwert. Dabei könnten sich die Kassen schon heute über bundesweit einheitliche Regeln verständigen. Doch dann wird die Pflege teurer. Und so gehen das Unterbieten von Standards und die schlechte Entlohnung in der Branche weiter. Zu Lasten hochqualifizierter Pfleger und auf Kosten der Gesundheit der Patienten.